Warte. Jetzt. Hey, Alter! Meinen ganzen scheiß kannst du hier machen! Meine Hausaufgaben kannst du hier machen! Auf die ganzen Garage musst du hier loswerden! Wir waren schon in der Schule! Ja, den Wir waren schon in der Schule! Du musst nein, lernen! Nein, Wir nein, sind nein. nicht mehr so dumm wie du! Wir sind ja für jeden Tag mal ASV Und, Und du kannst froh sein, dass du wegen uns schon im Fernsehen bist, weil Assi-Frau! Auf die ganze Garage ist dreckig, könnt ihr alles machen, meine Hausaufgaben könnt ihr machen, hab ich keine Lust zu. Wenigstens auf ist das Haus in der Tür auch so irgendwas auf scheiße. Auf scheiße. Doch, doch, doch, da hat jemand <lacht> aufgeschissen. Was? Ja, Was? Da ist jemand aufgeschissen? Was ist jemand aufgeschissen? Auto. Machen wir sowas von vor! Nein! Mann! Ja, das ganze Haus. Da ist ein riesen Scheißhaufen Dornen. drauf auf dem Auto. Ja, wenn du den erwischst, wenn er den erwischt, dann setze ich den Hund auf den. Nein, was ist? Oh, das kann doch nicht gehen, einfach weil man Neuwagen sehen zu machen. Das Baby schläft und du schubst du nicht runter? Das Baby ist schon halb abgekackt. Und was taugt er so rumgelustelt rum hier? Oh. Und, und aber was lässt du bei mir leben? Was lässt du bei mir hier! <lacht> Mit deinen Eltern in so Ton. Nur weil die, ach die aus deiner Klasse, das machen wir aber was.